So, äh, Prüfung äh, ist der Prüfung der Unterschied. Ja? Das bedeutet, äh, wir haben tatsächlich äh, mit FMA, äh, wir standen tatsächlich mit FMA in Kontakt. Sie haben uns auch die Zuständigkeit und auf Lizenzierungspflicht geprüft. Fakt ist einfach, wir unterstehen der Lizenzierungspflicht nicht und deswegen sind wir aus deren Zuständigkeit eine, eine tiefgründige und mega knallharte Prüfung ist natürlich nicht stattgefunden. aber äh, die Prüfung auf die Zuständigkeit und Lizenzierungspflicht äh, ist durchaus gewesen. Wir sind eindeutig nicht lizenzierungspflichtig und das reicht uns. Ja, das bedeutet, ähm, ja, wir sind einfach in Österreich nicht lizenzierungspflichtig. Ja, das ist die Antwort.